Wir sind in Pfanne, und wir hatten, also, drei letzten Tage, und also, wie ein Durch das, was ich jetzt gerade erlebt habe, einerseits, weil ich im psychosozialen Bereich arbeite, wo ich mit Menschen zu tun habe, die eh wahnsinnigen Spannungen ausgesetzt sind durch eine schlimme Biografie, aber andererseits natürlich, was ich jetzt erlebt habe mit, mit der Ukraine, wie wir dort waren, wie wir, wie wir Geflüchtete mitgenommen haben, äh, gibt schon eine Art Zerrissenheit natürlich. Natürlich ist das Postverteilzentrum nicht das jüngste Gebäude und wir wollen den Menschen einfach trotzdem, bis sie vermittelt werden von mir in eine Wohnung oder in ein Quartier, äh, wo sie unterkommen, wollen wir es ihnen natürlich so schön wie möglich machen. Du heißt Lina, er heißt Juri, sie heißt Ihr. Mit Hoffnung steht ja, dass man dass auch was Neues entstehen kann, die Hoffnung da drauf. Und so bin ich auf die Pusteblume und Sonnenblume gekommen.